die ganzen Skandinavier da ja, völlig. Die Polen, hold. Skandinavien, die sind crazy. Ja, ja. Ich habe das jetzt auch da. Ja. Die, die Skandinavier, oder die Finnen haben jetzt, glaube ich, gewonnen, aber die, die Polen diese waren ja letztes Jahr, glaube ich, auch im Finale oder irgendwie im Halbfinale und sind jetzt dieses Jahr halt auch durchmarschiert da gegen die Pros, ja. auch gegen Spirit und so weiter, mhm. Chancenlos. Was sagt ihr zu, zu dem Bart-Style da? Hat sich da irgendwas verändert bei euch? Also bei mir ist das noch der, der aktuelle. Mir ich ich auch, oder? Ja, ein bisschen länger bei dir, glaube ich, oder? Ein bisschen länger, ja. Ich weiß nicht, wie ich da so gucke, was ist denn da passiert? <lacht> so. War ein langer so Tag, glaube ich. Schon glaub verträumt. Ich weiß, Tage. Hast ja. Ja, zwischenzeitlich hast du mal nur einen Schnäuzer gehabt. Ah, nee, das war danach, ne? Da hast du von Fatih nochmal einen. Fatih, Bad der, der Bad hat, hat mich Pass bekommen? Der hat mich obs genommen, ja. Der hat dich rasiert, ja. ja. <lacht> du träumst auf jeden Fall gerade. Ja, so ein bisschen. Warum hat Fatih dir einen Bartstil verpasst? Ja, als wir letztens hier waren, das ist es ein bisschen ausgeartet bei einer Challenge. Und ja.